Drei tapfere Krieger stellen sich der Gefahren in Carnage Chronicles. Mit dabei Gaming Lady Nikki. Null Pointer und Tupac Via. Oh, hier ist ein Fischi. Oh, mal. Ein Fischi. Fischi, wo ja. ist die? Die, die, die Niki ich entdeckt hier. alles? Komm mal hier? Komm mal hier? Ach da! Oh Fischi, Fischi, Fischi, Fischi! Da ist ein Angler! Oh! Du hast Fischi getötet! <lacht> okay, wir müssen, so, ich oh, ich sagen, wir müssen hier, Schrapp. ne? Ja, ich geh mal rein! Ja! Dann! Boah, ich... Okay! Auf, Auf. in den Kampf! Wow, wo sind wir? Wir haben mal wieder hier. eine Schriftrolle! Okay. Die müssen wir wahrscheinlich aktivieren, ne? So, hier sind, wir auch, immer, sind auch immer Sachen drin in diesen Basen. So, Niki, hast du schon mal die Ampost benutzt? Ja, erst aus Versehen. Hat sich musst die musst du immer nachladen, haben. ne? Dann musst du so kurbeln. Kurbelt! Du hast, du hast immer drei Schüsse. Du du kannst das du aufladen, du mit den ne? Den ja, genau. Okay, hat man unendlich viel Schuss oder ja, aber du musst okay. halt immer nach drei Schüssen aufladen. Alles klar, so, das hier sind diese Check. Das hier sind so safe points immer, diese Platten. Geht das, wenn einer drüber geht? Ha. So, Geld. Hier man die Sachen. <lacht> ähm. Ich lasse lass euch auch noch was übrig. Das war doch schon mal ganz gut. Da hinten ist wieder einer. Mal, da hinten ist noch einer. Das zielen ist am Anfang ein Boah. bisschen... Ja, klar. Da ist noch einer links. Leider lebt er nicht so schnell nach, wie ich will. Ja. Ah, ist schon ähm. Wow! Irgendwas schießt hier auf uns. Critical, jawohl, den haben wir jetzt. Ich stürme auf den zu. Wie ich der bewegt sich! Du sollst dich nicht bewegen! Ja, der bewegt sich das, hat er bei mir erst auch gemacht. <lacht> oh, da oben ist noch einer. Da oben sind welche. Ich hoffe ich glaube, eh ah! ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich Oh ich glaube, ich glaube, Oh Gott, ich Mein ich schlägt ich Ja, ich muss auch aufladen. ich bin tot. Das ging schnell, Leute. Ich hab gar kein Schild, glaube ich. Oh, mich hat ein Pfeil getroffen! Ah, fuck. Ah. Ich bin wieder neu gespawnt. Wo spawnt man denn? Wieder am Tor. Okay, Ach so, an diesem Punkt dort. Genau. Können wir... Wir können dich bestimmt auch irgendwie wiederbeleben, oder? Aber da war ich jetzt gerade also, eine Hektik. Also ich konnte mich gerade wieder selbst, selbst wiederbeleben. Ja, aber dann musst du ja den ganzen Weg wieder hinterherlaufen. Ja, ich hoffe mal, wenn man einen Checkpoint hat, dass man dann nicht wieder komplett zurückgeworfen wird, ne? Ja, stimmt. Wir werden mal sehen. Ja, warte mal, ich muss, ich muss mal das Bewegen auf, Kontro äh, auf HMD orientiert umstellen. Ja, wenn, wenn ich den Schild, Schild hochhalte, oder? dann kann ich mich nicht mehr vernünftig zur Seite bewegen, weil ich okay. ja dann... So, genau. Hallo, oh, der hat sich geduckt. Ja. Ich krieg nicht rein. <lacht> Komm, oh, der, hier, der, der duckt der sich schnell, auch noch. Ne? Ja, der hat sich bei mir auch gerade geduckt. Ich hau den Punkt. Ja, du stehst im Weg. Es so. ist echt gefährlich, wenn man mit drei Mann auf einen draufknallt. Ja, ja, wegen Friendly Fire, ne? Ja, also das ja. müsste man eigentlich noch ausstellen können. Und da hinten ist wieder was? Ja, andererse andererseits ist halt auch irgendwie cool. Ja, realistischer halt, ne? Vorsicht, ich oh. geh mal vor. das ist wieder Soll man nicht mal kurz... Wartet mal, hier liegen bestimmt noch Sachen, oder? Habt ihr hier schon geguckt? Okay. Ein, ja, eine Sache habe ich aufgehoben. Na? Voll die schönen Pflanzen hier. Ey, warum treffe ich denn nicht? Aber es hat mich gerade getroffen. Ey, das kann ich nicht da sein. Ich nicht. Der, der macht mich aber jetzt fertig, der Typ. Dann komm, zu, komm zurück, dann ich aus. Ach, da stehst du. Naja, nee, wenn du da stehst und dich aber. Oh, oh, oh Vorsicht. Dem... Ja. Hey, der weicht immer aus, ne? Die sind echt ja, gut, gut, ja? Sind die nicht. Gleich irgendwas falsch. Okay. Okay, man muss immer alles kaputt machen und so, ne? Ja, mhm. genau. Oh, hier liegt so eine rote Schei. Ne, was ist das denn hier? Okay. Wie schlafe ich denn noch? Ich guck mal kurz in mein Inventar. 144, okay. Alles gut. Hier liegen noch Äpfel. Ich nehme mal einen. Ich habe irgendwie so einen Zahn oder was genommen. Oh, was ist denn das? Oh. Was denn? Schön. Edelstein habe ich gefunden. Oh, warte, wir müssen. Genau. Oh. <lacht> Der hat keine Chance gehabt. Nee. Nee, der arme Kehr. <lacht> da kommt noch einer. Aber der, der duckt sich voll, wenn das an. Was ist denn das für ein Freak? Er hat ja blaues Blut oder was? Okay. Checkpoint! Checkpoint. Ja. Kann man hier mit Pflanzen der Pflanzen auch was aktiviert? machen? Nee, ne? Ich glaub nicht. Ich glaub der, doch, ich glaub der ist schon aktiviert. Okay. Der Checkpoint. Oh, da der. sind die Bienen. Ah, die nervigen Bienen, ja. Ich bin eine Biene. <lacht> ich, ich will, das bestäuben, oder wie war das? <lacht> ja. <lacht> Biene, Biene! <lacht> Oh, die Ach! Weiß, Boah, die mit dem Bogen schleifen. sind die gar nicht so leicht getroffen. Nee. Wartet mal, ich muss mal kurz hier. Ja. So, hier liegt. Nee, ich höre wieder was ich um. Ich muss mich irgendwie heilen. Ja, nehm, wie Kann äh, ich mich heilen? Essen. Irgendwas essen. Ja, ich hab ja einen Käse gegessen. Muss ich den in den Mund stecken? Oder wie? Achso, ja. Ja, okay. ja, klar. Okay, gut. Ist so doch ein VR-Spiel. Ja! Immersion. <lacht> ähm, hier liegen noch äh, Zähne. Noch Zähne. Zähne? Ja, ich, brauche, ich brauche Zähne? Zähne? Ein, okay. ein gebratener Hähnchenschenkel. Oh. Wie praktisch. Ne, ich geh beim <lacht> Apfel. Nom nom nom nom. Dazu so brauche ich denn die Zähne? Um zu kauen. Kann ich mal einen Zahn haben? Ja. Genau mit denen. Das ist wieder so ein böser Kerl. Ich würde schon immer mal so eine Zähne haben. Achtung, die Bösen kommen. Oh! Alter! So. Geh ich. zurück, ich block den Schild weg. Oder ja, macht aber doch Bock eigentlich. Ja. Summt's schon die da? Ja. Oh, hier sind Spinnenweben, ich kann mich daran erinnern. Wo sind die? Ich höre ja die ganze Zeit dieses, das ist wie Guck nachts, man, wenn man hier im Bett liegt <lacht> und die ganze Zeit so ein Summen am Ohr hat. Ja. <lacht> ja, das ist schon fies, ne? fies, fischi, fies. Oh, das, das bist du hier neben mir? Mein Gott, bin ich schreckhaft. Ich habe irgendwie so eine, so eine Schriftrolle gefunden. Ich found komm. a dead goblin, which I can finally study. Der factory Okay, ich weiß nicht, wo es, wo es jetzt richtig ist, wo wir lang müssen. Oh, Aber da, da geht gar nicht lang, ne? Ja. Nö, nee. könnte sein, dass hier noch was liegt oder so. Ah, da. Ach ja, super. Oh, hier summt es schon wieder. Das ist ja echt schlimm, wie so eine Mücke, ey. Ja. Nervige Viecher. Ja, die sprüchen an. Das so, ist ja genau das gleiche Geräusch wie von der Mücke. Mhm. Haben die toll aufgenommen. Hä? Oh, gehst, du weg, mir gehst mir du weg, gehst <lacht> du weg. Hä? Oh, da schießt wieder was. Ich kann sagen, da kommt ein Feuer. Oh oh. Wenn ich immer so schön ausweichen würde. Da liegt noch ein Fisch. Von dich holen wir noch. How much oh, jetzt hat Fisch? er gleich, Jetzt hat er gleich mit 3 uh -huh. auf mich geschaffen. Das ich bin in die Welt gebracht irgendwie. Ja und ich habe ein Ach stimmt. Oh was da. treffe ich denn? Ey ich habe die drei Pfeile nicht getroffen. Wie blöd ist das dann? Wo bist denn du Niki? Jetzt bin ich irgendwie gegen die Ach, Mann, das da ist doch ein sauer. Sau ist Mann, das? Mann, ich denke nicht. Der dummt sich immer. Komm. Ich hab schon Schwierigkeiten zu treffen. Jetzt bist du tot. Ach, da oben schießt noch einer. Ich woher wo kommt? Ja, wo seid ihr? Ach, da oben. Ich stehe. Ich stehe. Ja. Da. Nee, wo bist du? Na, hier bei euch. Ach, da. Oh, ich muss was essen. Sonst, sonst bin ich gleich am Arsch. Ja, mach das. Oh, oh, oh. Ich hab, nee, nee, doch mal. Alter, der, der, der schießt die ganze Zeit jetzt auf aber, mich. Oder? Ja, jetzt habe ich. So, jetzt muss ich mich heilen. 36 habe ich nur. Ach okay, wenn man was ist, das dauert dann mit ein bisschen, ne? Ja, das kann ich. Aber sein. Nicht, nicht so lange. Ja, der zählt langsam hoch jetzt gerade. Ich hätte auch noch einen Heiltrank, okay. aber ich warte jetzt erstmal. Komm, den also Fisch. Ich habe auch noch was zu essen, wenn du da was brauchst. Ich hau dir den Fisch jetzt noch rein. Guten Appetit. Genau. So, wo geht's denn hier lang? Hier geht's nur nochmal rum, ne? Das bisschen im Kreis gelaufen, glaube ich. Da kann man aber lang von essen vom Fisch. Ja, ich glaube, ihr seid jetzt im Kreis gelaufen, ne? Mhm. Ich habe hier, hier ein Scherben. Ja? Wie kann ich denn irgendwas fallen lassen? Ich habe hier Scherben an mir. Seht ihr das? Ich zeig das mal ganz kurz weg. hier die Option nochmal. Ja. Hey, jetzt sind das? sie wieder ich glaub, da? Das, ich glaube, das ist ein Bug. Aber siehst du die jetzt? Siehst ja, ich sehe die. Ich sehe sie nicht mehr. Jetzt du... Doch, jetzt sehe ich sie wieder. Doch. Guck mal, hier sind noch zwei Edelsteine. Die kannst du noch nehmen. Ich ja. sehe doch so, hier. Oh danke. Oh, ohne Snipton ist das so fahren. scheiße. Ja, ja, hier. Ja, das geht aber. <lacht> ich sehe gar nicht, ob ich den Schaden mache mit dem Schwert. Ich glaube, du musst dich nochmal heilen, Tupac. Oh, ja. Ich hatte noch vom Fisch. So, kurbeln. <lacht> oh, da kommen wieder welche. Wölfe. Oh, sogar ein... Wohl. <lacht> Oder kann ich, kann ich schießen? Super. Oh, komm, hau ab! Hä? Okay. Er oh. ja, will aber wissen, ey. Ja. Gut. Oh, sie ist tot. So, nehmt euch mal den Rest. Ich hatte oh, Ich hat einen kleinen Backen Mann. in meinen Bogen. So, Moment, ich muss mal kurz was mal... Ja. Also, einigen mit dem Bogen ist jetzt nicht so. nicht so leicht auf jeden Fall. Ah, der ist weg. Ja. Da sind wieder welche. Da komme ich gar nicht ran an diese Deliverbälle. Boah, wie die sich ducken. Ey, wenn der immer seinen hässlichen Kopf runterduckt. Der kurbelt nicht, der lässt sich töten. Alter, ja, da musst du auch Schwert switchen, wenn, wenn du mir ja. zu nahe kommst. Nee. Ich bin überall Wenchen. woanders immer. Oh, hier ist, hier ist eine Unterwasserwelt. Kann man aber nicht rein. Nimm, nimm, nimm noch noch komm, ich muss mir noch was hey, Nick, essen. Niki, nimm du den Rest? Edelstein. Edelstein. Ah, cool. Ja, was ist denn hier noch? Schöne Kiste. Das, das müssen wir uns teilen hier. Ja. Und das Parfüm oh. kriegt die Frau. Ja, genau. Raus, <lacht> ja. Komm, Nicky. Boah, da ist ein Käfig im Wasser. Das sieht ja voll cool aus. Hallo. Hm. Ist das alles verboten? Bedien, bedien dich, ja. Wow. Wo ist ein Käfig im Wasser? Da ist ein Käfig im Wasser. Das sieht voll so schön aus. Also ich weiß nicht, wie oft ich jetzt gerade schon gegen die Wand gehauen habe hier. In meinem Raum. Ja, ich <lacht> <lacht> <lacht> weil, weil mir einfach Slippthörn fehlt. Ich bin auch ja. schon auf Wanderschaft. Drin. Ich drehe mich immer gerne selber. Ach, also ja, ich mache das auch gerne selber. selber aber äh, es stört halt in dem Raum hier. Wenn's nicht, wenn ich jetzt einen 10 Meter Raum halt. hätte, wäre jetzt kein Problem. Ja, ich versuche immer an der gleichen Stelle. Hier ist ein. ein, ein äh, Checkpoint. Ja, guck mal, hier sind sogar Typen eingefroren im Eis. Die Spinne hat mich hier gedroht, die, die sind Spinnen, Leute, die sind Spinnen. Okay. Was war denn das? Was habe ich denn jetzt aufgesammelt? Oh, Weiß ich nicht, was nein. hast du aufgesammelt? Ein Augapfel. Okay, lecker. Da ist noch eine Spinne an der Wand. Ich hab die euch gar nicht gesehen. Ich dachte, hier leuchtet irgendwas Schönes. <lacht> ja, war wow, auch was Schönes. Ist super eine Spannung. Boah. Die sind aber, die sind aber viele. Also ich gehe jetzt, glaube ich, auf Nahkampfwaffe. Äh, lasst uns am besten zusammenbleiben, oder? Ja. Boah, wie schön das hier ist. Von der Musik hier passt so ein bisschen in den Freizeitpark, ne? wenn man irgendwo durchgeht. Ja. <lacht> Finde ich. Wow! Zum ich Erschießen sind die Spinnen viel zu, zu schnell. Boah, nee. Scheiße! Das ist nicht richtig. Tötet die Spinnen! So, haben wir jetzt irgendwas verpasst hier? Was ist denn da? Keine Wow! Da wieder eine. Hm? Okay, die habe ich noch gekriegt. Ja, ich glaube, wir sind auch ab und zu mal diese komischen. Wir müssen hier hoch Lässe. auf jeden Fall, ne? Die muss man. Lass uns oh, mal kurz lange? hier noch rum. Hier noch was ja, und jemand muss sich heilen, wer bist du vor mir? Ich. Oder? ich ja, rein. du hast nur eine halbe, hm? halbe Energie. Oh, ja. Halbes. Dann sage ich mal Apfel. Apfel ist immer gut. Ich bin die Spinne, Spinne. Und die Niki haut alles klein hier. Schmeckt's? <lacht> Geht so. Hey, aber hier ist ein Checkpoint, sind wir hierher gekommen. Ja, ja, ja klar, ja, hier ja. sind wir hergekommen. jetzt hier lang und lange da dann hoch. Da ist diese Spinne. Da ist diese Spinne gekommen, genau. Das sind wieder Spinnen. Wo seid ihr? Ach, da oben. Ich komme da gar nicht ran. Boah, da sind sie überall. Das ist schon fies. Wer ist da hinten noch? Ich? Äh, okay. Moment mal. Ich muss mal eben ja, ja okay, dann warten wir. Aber es sieht schon cool aus, weil hier alles so anders gestaltet ist, ne? Hey, was ist denn ja. das? Oh, das ist ein drin. Ich hab's <lacht> Mein Gott, ich bin so schreckhaft, weil die Soundeffekte so laut sind. Okay, wir haben ja auch keinen Jetzt kommt gleich die große Spinne. Ja, hier sind noch kleine.